paar das ist gilbert tillmann und hello max meine damen und herren ähm, der ist jetzt schon 19 jahre jung aber ähm, diese beiden das sind nicht nur partner sondern das muss man sagen das sind große freunde zusammen gilbert tillmann der hello max diesen 19 jährigen hallo sohn ähm, auch schon ich glaube seit sechsjährig hat und tja, als ähm, er ganz ganz jung in den stall kam da wusste man noch gar nicht wie jung der überhaupt ist aber ähm, was man von anfang an gemerkt hat meine güte der hat nicht nur einstellung der hat möglichkeiten der hat im endeffekt all das was man für ein ähm, großes Pferd hat einfach Brauch. Sie können nachrechnen, er ist also jetzt schon einige Zeit im Stall von Gilbert, vom Gilbert, Gilbert Tillmann. Und gemeinsam, gemeinsam haben sie schon ähm, auch enorm viel erreicht. Und jetzt drücken wir dementsprechend auch hier den Paar aus dem Rheinland die Daumen. Gilbert Tillmann und Hello Max. So, die Fahne ging hoch und ich glaube auch kurz auf das Plastizin getreten, das werden wir da, dann wird man da nochmal sehen, wenn es rausgenommen ist, die Palisade, die gerade ein klein wenig gewackelt hat, aber trotzdem eben ja, liegen geblieben, kommt es jetzt zum entscheidenden Abschnitt. Sehr gut, passt! So, und auch danach noch diese große Schwierigkeit. Also ähm, mit dem Trakener super gelöst. Hatte man anfänglich vielleicht so ein bisschen die Bedenken, dass man sagt, Mensch, der ähm, Wald ist nach wie vor eben noch so steil, dadurch, wie ich anfänglich gesagt habe, mit dem Lehm befestigt, damit er eben nicht ganz so abbricht. Ähm, hier ist er vielleicht so ein bisschen unsanft im Sattel dann gerade wieder gelandet. und ähm, Aber trotzdem entscheidend drüber hinaus. Jetzt muss er gucken, ähm, dass er hier seine Sprünge nach wie vor noch zu Ende springt. So, Bush, oxer und jetzt die beiden Einzelnen genau ins Visier nehmen. Und da sehen wir das. Hello Max, absolut den Blick da drauf. Und jetzt sieht man auch schon so ein bisschen, ähm, tja, den, nicht nur den Kampfgeist im Blick, von Gilbert Tillmann, sondern man merkt natürlich auch, wenn Sie sich vorstellen, ähm, was man da in den Händen auch hat, die Arme, die werden länger. Die werden länger und immer länger. Und zwei, zwei, die hier kämpfen. Zwei, die mächtig kämpfen. So, noch einmal vorne dran. Das Pferd nicht auseinanderlaufen lassen, sondern eben zusammenhalten für diese Höhen. Für die Mauer. So vorne eine kleine Parade und ich glaube jede Parade, jede Anstrengung, die schmerzt jetzt natürlich schon. Und ohne Probleme, es geht hin zum Letzten. Für Gilbert Tillmann und Hello Max. lediglich der eine, lediglich der eine und soll es dabei bleiben. Dann sind es vier Strafpunkte. Mögen die Arme noch so lang geworden sein. Die Faust gehen Himmel. Spitze gemacht, Gilbert und Hello Max. Gekämpft haben sie alle beide. Und der Kampf, der zahlte sich aus. Eine